jedem Objekt, was wir sammeln, erzählen wir eine Geschichte, die einzigartig ist. Es ist ein wichtiges Objekt für mich. Es gehörte meinem Onkel. Es war ein Geschenk seiner Mutter, als er nach Deutschland kam in den 60er Jahren als Arbeitsmigrant. Durch dieses Projekt bei DOMIT hatte ich halt die Möglichkeit, mehr über meine Familie und über meine eigene Geschichte zu erfahren. Sie war für mich das erste Schaufenster nach Deutschland. DOMIT, hinter diesem Namen steht ein Team von Wissenschaftlern. Historiker, Soziologen, Politikwissenschaftler, Museologen. Mittlerweile haben wir mit 150.000 Exponaten eine Sammlung erstellt, die bundesweit einmalig ist. Unser zentrales Anliegen ist, Migration als Normalfall zu vermitteln. Wie sieht die Gesellschaft aus, in der wir leben? Wie hängt unser tägliches Leben mit Migration zusammen? Wir wollen Vorurteile entkräften, wir wollen Mythen abbauen, wir wollen Migration entramatisieren und Geschichte multiperspektivisch darstellen. Bei DOMITS sammeln wir Migrationsgeschichte und Migrationsgeschichten. Das sind Interviews, Fotos, Videos, Objekte. Bis die Objekte aufgenommen werden, ist es ein langer Prozess, da sie einen großen emotionalen Wert für die Leihgeber besitzen. Sehr wichtig ist es, die Geschichten, die dahinter stecken, zu erfahren. Wem hat das Objekt gehört? Was hat diese Person erlebt? Wo hat sie gearbeitet? Wie hat sie gelebt? Was waren ihre Hoffnungen und Erwartungen? Wenn das Objekt jetzt zu DOMIT gekommen ist, dann bekommt es erstmal eine Nummer. Dann werden die Sachen erstmal kontrolliert, ob Schädlingsbefall vorliegt, sie werden gereinigt, wenn es nötig ist. Geben wir die Eingangsnummer direkt auf das Objekt auf. Wenn das Objekt fotografiert, in der Datenbank erfasst ist und soweit alle Informationen eingegeben wurden, dann kann es verpackt werden und anschließend als Endpunkt des Erschließungsprozesses bei DOMIT werden die Sachen an ihre Standorte in den verschiedenen Depots gebracht. Die gesamten Objekten und Fotos und Archivalien, die wir hier sammeln, verschwinden nicht in unserem Depot und Magazin. Wir organisieren Führungen, Vorträge, aber auch Workshops für Schulen und Interessenten. DOMIT ist auch ein Forschungszentrum. Wir erforschen Themen, die weniger bekannt sind und bieten unsere Bibliothek, aber auch unser Archiv, an Forscher, Forscherinnen, Studierenden, alle Interessierten, so dass sie ihre eigene Forschung machen können. Wenn ich die fast letzten 30 Jahre zurückblicke, wo wir stehen, ist eigentlich sehr erfreulich, sehr schön. Jedes Objekt, auch wenn wir heute über 150.000 Objekte, Exponate verfügen, hat seine eigene Geschichte. Und wir dürfen nicht erlauben, dass diese Geschichte von den Millionen von Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, verloren geht. Wir wollen den deutschen Narrativ verändern und da ist unser Team auf dem Weg mit unseren zwei Hauptprojekten, dem virtuellen Migrationsmuseum und unserer Version eines neuen einzigartigen Museums, das Migration als das vermittelt, was sie ist, ein elementarer Bestandteil der deutschen Geschichte. Das ganze Wissen, die Erinnerungen, die Geschichten von heute sind für Künftige Generation extrem wichtig.